Hi und willkommen mein name ist Daniel die und ich begrüße euch zurück zu let's play super smash bros ultimate ein charakter ist noch im klassischen muss übrig und zwar und ja keine ahnung kostüme sehen alle nicht so <lacht> gut aus also ich war hier beim normalen da war ja normale oder ja nee, das war ja normal ich könnte auch advent children cloud nehmen aber nee. ich war lieber song go an super Saiyan Daran erinnert mich Cloud immer so vom Design her. im äh, normalen Final Fantasy 7 weil er hat ja auch so stechend liegende äh, na Klamotten an. So erstmal auswählen Was kann Cloud ist Die ganzen Limit-Angriffe von Final Fantasy VII. Ich kann meinen Part mit ein paar Sachen erfüllen, weil ich über Final Fantasy denke. Ja, äh, Final Fantasy ist einer meiner Lieblingsspielserien. So zusammen mit der Tales of Serie und Kingdom Hearts und gewonnen im Rauch. Und ja, Final Fantasy 6 ist mein absoluter Lieblingsteil und eines der besten Spiele, ich hier gespielt habe. Final Fantasy sieben Kommt so, weiß ich nicht, unter den Top 5 so ungefähr. Keine Ahnung. Es gibt viele Final Fantasy-Teile, ich lieber spiele als diesen Teil. Ich finde, da ist ein bisschen... Weil nicht overhyped das Spiel. Also Ich kenne wortwörtlich Leute, die haben irgendwie nur Final Fantasy 7 gespielt. Oder noch nicht mal Final Fantasy 7 gespielt. Und meinen, das ist der beste Teil von allen. Und irgendwie einen anderen Teil jemals angefasst zu haben. Das finde ich ein bisschen ignorant limit break und ja irgendwie kann man auch mal sein limit aufladen ne? aber moment brauche ich das nicht anscheinend und ja ich habe alle final fantasy teile gespielt ich ignoriere mal vollkommen mit der weg ist die unter diesem part schreiben wird weil das ist einfach nur zum trollen da ja keine ahnung von final fantasy und jetzt wenn ich jetzt eine frage erstellen würde oder so also wahrscheinlich irgendwie googeln oder irgendwie so und dann die Antwort raussuchen nehme ich an nur um mich zu ärgern nee. ja der Cloud komme ich halbwegs gut klar merke ich gerade so Boom Restart. Dass man nicht wieder sein Limit aufladen kann. Normalerweise muss man getroffen werden, immer. Final Fantasy 7, aber... Na gut. Weil ich. Also meine Lieblingsteile sind Final Fantasy 6, Final Fantasy 4 und Final Fantasy 10. Und 8 vielleicht noch. Keine Ahnung. Final Fantasy 8 war das erste, was ich je gespielt habe und ja und das gruseligste von allen keine ahnung die musik war irgendwie da war mich irgendwie sehr beängstigt hat bei diesem spiel und ja haben diese ganzen äh, das thema hexen und all so was da kommt immer so musik so haben also sie voll gruselig dargestellt der da zurückgeworfen dieser pizza warte peach ich sehe viel besser aus in dem kleid ja klaut hat mal ein kleid getragen The Most bad Videospiel, rollenspiel hauptcharakter hat man kleid getragen da müsst ihr euch mal so sagen hey Dreck. könnt ihr mal rausfliegen bitte kreuz sieb. kreuz kreuzieb äh, klingen strahl äh. könnt ihr auch mal versuchen auf mich loszugehen nee, die haben gar keinen bock gegen mich zu kämpfen und da hatte ich eben hier meine ja und jetzt bin ich meine dings leider dann kommt er alle ne? Schlagen. Oh Gott. Ich so mal raus. Danke. guck dir mein Schwert an. Wieso kannst du nicht rausfliegen? Ja, wenn sie sehen ich glaube ich am meisten gespielt von allen Final Fancies. da war awesome so ganze hat irgendwie ein remake und also was ich halt noch mal spielen konnte ja aber her. wie Final Fantasy 14 das ist er ja auch schon seit ewigkeiten am laufen dass er ja irgendwie auch oh, online rollenspiel da tun sie bis heute immer noch Updates machen und so. Also scheint erfolgreich zu sein. Da hat man dafür bezahlen muss, sonst würde ich da vielleicht auch spielen. Ja schon überrascht, dass hier nicht nockt ist von Final Fantasy 15 spielbar war. Aber das glaube ich in tecken gerade <lacht> beschäftigt. Ich will jetzt konnte einsetzen. Ja, Final Fantasy 15 fand ich okay, aber ich fand es nicht so schlecht wie Final Fantasy 13. Oh Gott, ich hasse Final Fantasy 13. Das war so ein Kackspiel. jetzt du mich losgehen? Guck dir an, wie groß ich bin. Also sehr gut. Roadkill. Ja, Final Fantasy 15 ist ein gutes Spiel. Ich glaube, das ist mehr so für Casual-Gamers so ausgelegt. Das ist ein sehr gutes Rollenspiel, macht richtig Bock. Aber man hat auch wortwörtlich an, jeden anderen Namen irgendwie auf die Hülle packen können und es hätte auch funktioniert. Also sehe nicht viel Final Fantasy. Kingdom Hearts ist mehr Final Fantasy als Final Fantasy 15. Hab ich habe Gefühl. Aber ich kann mich ja nur ein. Da kann ich mir ja nur einbilden, ne? dass so, ich mal Boah, ich kann die nicht damit treffen klingen strahl klingen strahl klingen strahl eigentlich gut ein von der man so ferne angreifen kann das ist, das ist aber halt richtig gut das ist hat das. meine meine äh, nachbarn drehen immer noch durch übrigens die ganze zeit nur so. Ah. so aber mikro irgendwann da oben hinhalten an meine decke da so, warum ist cloud so am gleiten auf dem boden so ja, die hat wie so ein geist cloud ist ein geist ja uh. Uh. Uh. Uh. Okay irgendwie Okay. Wir kämpfen hier gegen Vario und dem Motorrad halt, ne? Diese eine Motorradszene. Wo man LKW beschützen mussten während Cloud auf dem Motorrad gefahren ist. Er sich irgendwo stibitzt hat. und ihr beiden dürften eigentlich nicht so schwierig sein. Nehme ich jetzt mal an. Habe gar nicht Omni Slash gesehen, ey. Aber ich bin alles aufgestanden. Ja, das ist schon mal gut. Okay, da war ich gerade am Boden, also nicht gezählt oder was? sind da ja nur die beschützendsten angriffe für aller zeiten ne? sich ja wieder richtig gut absprechen oh, mini fresse oh. warum kann ich manchmal springen und manchmal nicht mein Sprung hier schon verbraucht oder was? Was bist ich? So als wir nur gegen Crazy hand gekämpft haben, da war voll puppig, ne? Man kann die Dinger zurückhauen kauen. So. so, ich weiß langsam, wie man diesen Angriff ausweicht. Das ist mir jetzt gerade so spontan, ehrlich gesagt, eingefallen. Ich könnte ja eigentlich so außerhalb der Arena, ja geil, gehen und da ausweichen. Das ist mir irgendwie so aufgefallen, nachdem ich gegen diesen einen Boss hier aus, aus dem Abenteuer-Muss gekämpft habe. Da bin ich auch mal bei einem Angriff nach draußen gegangen. Oh. Kreuzhieb. Ich zwei Limit-Attacke. Ja, cloud ist in ordnung wenn ich mal öfter spielen müssen ja wenn ich mir auch vorstellen Den könnte ich weil nicht zum main werden oder so was kommt thema Bin ich schade hat die nur zwei lieder in diesem spiel hier haben von final fantasy 7 gibt so viele geile lieder hier ja, eingeflügelter engel hätten sie reinpacken müssen hier ja, sehr viel thema dann werden leute durchgedreht Alle. Ich glaube, das liegt so erfolgreich das ist wahnsinnig erfolgreich das lied dutzende der Remixe von kommen in voll vielen Spielen vor Kingdom Hearts auch hoffentlich kann man den Kingdom Hearts drei gegen viel kämpfen ich bin einfach ein Kingdom Hearts zwei verschwunden dem er gegen Cloud gekämpft hat Wir haben voll einen auf edgy gemacht hier auf Edge Lord <lacht> Oh, ich freue mich so auf Kingdom Hearts 3. Oh. Ich kann meine Erektion kaum zurückhalten. habe schon wieder Leaks äh, irgendwie gesehen, wurden irgendwo veröffentlicht. Habe ich zum Glück noch nichts gesehen von... Aber... Boah, wenn, wenn irgendwie jemand hier was... Wenn mir irgendwie jemand hier was äh, zu Kingdom Hearts 3 so versaut, so storymäßig und irgendwie ich ein Leak mitbekomme, boah, nee, dann ist vorbei. Da meine ich jetzt so, ohne irgendwie Witz oder so. Weil, das... Da verstehe ich echt keinen Spaß. Das letzte Spiel, von dem ich irgendwie was gespoilert haben, ist Kingdom Hearts 3. Ich habe mir schon all die Trailer und so angeguckt. Und ich finde, da ist schon viel zu viel Spoiler drin und so. Was... was so auch kommen könnte im Spiel. Und wenn ich dann irgendwie so Story-Elemente oder so... Also, ich muss irgendwie all meine Leute, die hier... Äh... Na... Ich abonniert habe und so, muss ich alle deabonnieren oder ich muss mich komplett abkoppeln von YouTube oder so. Weil ich weiß, genau irgendwie einige Leute, die tun irgendwie so nach, weiß nicht, zwei, drei Tagen, wie das gesamte Spiel schon durchspielen und, weiß nicht, so Sachen wie, äh, deren Parts irgendwie so Titel geben wie, ho, oh, finaler Boss versus den und den, wie auch immer der finale Boss ist in dem Spiel. will ich so sehen, ey, boah. Nee, da muss nicht sein Okay, wir haben alle charaktere geschafft im klassischen modus es ist endlich vorbei blot falcon linde fire emblem vier glaube ich nee. oder 1 keine ahnung altes. als wenn wir haben wieder ein ticket bekommen gut alle roten im klassischen Modus gemeistert so auf so eine nachricht habe ich gewartet weil dann weiß ich wenigstens genau ich habe nicht außerdem irgendjemanden verpasst oder so, aber ja. Boom. Schön. Aber gut, wenn es ja auch so eine Medaille erschienen wäre. Gut, das bedeutet, wir haben jetzt noch. Ja. Ich könnte jetzt erstmal Geistertafel Level 4 machen, damit ich hier diesen Meilenstein erstmal abdank. dann Mach mal alles, da muss im übernächsten Part. So, ich möchte nämlich noch diesen Ei-Meilenstein haben, das hier 10 Level 4 typen besiegt wurden zum beispiel eher captain Carol. Ja, das ging das starke außer aus smash unsichtbarkeit für gegner aber das ist nur eine art gold sogar gut warte mal blau dreck langsame super rüstung erwarten nee, nee, will ich nicht natürlich ich so ausdauer äh, das heißt ich will am besten jemanden der viel schaden auf dauer macht wie zum beispiel fox hm, wert läuft äh, stärker spezialstand ist die pistole ne? ja okay er sagt mir okay wir haben ja genug platz diesen blöden dings kann man gut ausweichen diesen ja er ja, versucht hat mir ab zu absorbieren ja, Okay, da wird nicht so schwer glaube ich nicht na ja, guck mal er ja, ist unsichtbar soll es ist... ja, meine nachbarn schon wieder hat er jetzt super rüstung habe ich jetzt nicht drauf geachtet mache ich denn ja gerade größer geworden habe ich mir nur eingebildet Was machst du da mit seinen rettungsmove eingesetzt warum macht er da glaube, king karo weiß nicht wie sein dings funktioniert weil er setzt den manchmal voll spontan ein Ja, versucht man da abzublocken. kann er vielleicht sogar aber Ist das? Boah. Na, dann bitte schon wieder für einen kampf ey. Oh gott ja, überhaupt nicht schnell ne? so, langsam gehen wir die dinge ja aus Boom. Wie gesagt aber letzte ich glaube endlich hier geschafft haben Die geben mir keine Schildöffnung oder sowas. Boom. Letzter. Dreimal Tickets brauche ich nicht mehr. Kannst du im klassischen Moos weitere Belohnungen halten. Auch im orange kämpfen einsetzbar. Und Maxi ist nichts. Ah, das Böse. Was das in der Mitte? das ist Odin? Und von der Meat Stage. So, drei Dinge haben wir erledigt. Was machen wir denn jetzt noch? letzten paar parts wir jetzt nicht dings anfangen ja also muss aber ich dann extra ein Part machen da so. war meinen hier kann man hier irgendwas machen sieg ein level 9 kommen in einen versuch smash zwei kämpfer mindestens zwei versuche ich ohne handicaps geister ein kampf schadenswert von 250 oder mehr äh, boxen gehen mit den ko aufwärts haken Was werden wir hiervon machen können? Und ne? zwar besiege einen Level 5 kommen in einen Versuchs Smash. Also hier sind einige Sachen. Level 5 kommen in einen Versuch Smash. Und da ist genau das gleiche. sie einen Level 9 kommen in einen Versuch Smash. Zwei Kämpfer, mindestens zwei Versuche übrig, ohne Handicaps oder Geister. Komm, dann machen wir mal schnell. Ja, warum nicht? Vielleicht kriegen wir ja was richtig Geiles. Geister aus, ein Sieg, Zeitlevel. Ja. Machen mal irgendeinen Level 9. Typen ja alle. wir auch irgendwie so freischalten irgendwann aber machen wir ja wen kämpfen wir mit wem machen wir denn keine ahnung in gegen irgendjemanden ja wohl schaffen cloud ironisch ob die Warte mal, ohne Items? War ohne Items? War ohne Items, ne? Ich glaube aber ohne Items. Ja, komm, lass noch mal zurück. Machen wir auf Final destination ne? ich Weiß nicht, was ich sonst in diesem Part machen soll, ne? So, wir machen Versuche zwei Zeitlimit Geister aus neun scheinende Items alle aus immer auswählen ich nenne diese dieses Regelset Fox only. One on one final destination Fox only. Ja wo ist final destination genau? Hat irgendwie was von der Soul Calibur Stage hat. er ja, sieht irgendwie aus wie Soul Calibur oder? So blau rot. Na komm. Simon. Ich muss ich Das war das Smash vor Wow. sollte jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Ich habe das... So habe ich mit dem ist immer trainiert. wir ja, mir immer weiß ich nicht... Level neuen computer gesteuerte Gegner kämpft Im Team so. Da war schon viel Bock gemacht. Also so gut bin ich noch, dass ich noch gegen Level 9 hier gewinnen kann, hoffe ich. wir also machen so richtig krasse Sachen jetzt in dem Spiel. mir aber auch ganz schön auf das gerade. Ich muss mich mal aufladen. No. Also wieder dazu, ne? Oh. Jo gegen den kämpft der wirft zu so viele Sachen ey. Oh, Rüstart. War, oh, das gibt's jetzt nicht. Rüstart. Der macht mich hier noch fertig. haben abgelenkt er wollte mich ja. oh, blödes Knauzeugs auf dich werfen ja vielleicht mal auf den hier. ja glaube ich nicht dass ich das schaffe Boah. man kann immer aufhören mit diesem scheiß jedes mal ich wollte eigentlich mich retten aber danke ich versuche mich immer zu retten aber dann klappt natürlich wieder nicht ich war da jetzt hier nur wegen so einem beschissenen meilensteine gut äh. dann man weil ich ein bisschen besser steuern kann Ja, nicht junger Link noch junger Link eigentlich noch so. einmal gewinnen werde ich am wohl noch Bauer Junior aber ja, wir können beide Sachen ziehen gut Heta. Würde aber echt seine Dinger jetzt beim, ne? Was man wahrscheinlich machen müsste mit browser Junior. Es hat nein. Hm. auch noch aus der habe ich ausgekämpft gibt es nicht am anfang läuft immer noch so halbwegs ausgeglichen und dann junge doch mal raus das gibt es jetzt einfach nicht Nein, da wollte ich nicht oh, oh, ich krieg sowas von jetzt auf was pass auf hey. Was oh ja. Und da wäre wär jetzt richtig gut, wenn ich das noch schaffen würde. Spannender als ich gedacht hätte diese Kämpfe. Wo ein bisschen traurig ist. Dieser Pizza, ey. es gibt's doch jetzt einfach nicht, Mann. Oh. Normale Leute würden jetzt hier irgendwie online spielen nur so, aber ich will nur diesen verkackten Meilenstein hier haben und das war's. Ja, ich sage, Mann. Äh. Am schaden ich bin nur zwei meilensteine haben dann gehe ich wieder bewohnerin ja, das wird nicht gut ausgehen nee, ich jetzt schon ich läuft wieder halbwegs gut am anfang halbwegs start So wollte schon vorhin nicht machen, aber mehr no. Nein, da wollte ich nicht rein landen. Nein, da will ich nicht rein landen. was schon bin ich dadurch dass ich gegen dings verlier das hat da so, wollte schon sagen nein nein nein das gibt es jetzt nicht tschüss <lacht> was wäre jetzt gewesen wenn ich dadurch gewonnen hätte nein oh, diese oh, ich verliere schon wieder ey. ich keine lust ich möchte das hier schaffen gibt es jetzt einfach nicht wo kannst du auch wenn diese blöden dinger hier einzusetzen da oh, kommt wir haben doch auch viel zu gut drauf mit diesen blöden dingern das knie nein Na, ah, das wäre so gut gewesen Oh mein Gott, nein, liegt doch raus, Mann. Ah. Ja, wusste so ich, will mal angreifen und dann, dann kann man irgendwie abteilen. Blick raus. Oh nein, wehe. wohl mit Style, habt der den gesehen mit der Rückhand? Alter, durch muss es der Captain regeln. Ja, gibt es dafür jetzt die Meilensteine? Bitte da, ja, wo habe ich das jetzt gerade gemacht? Da stand doch gerade war. sieger in level nennen kommen in einen versuch zum und zwei kämpfer mindestens zwei versuche übrig, ohne handicaps oder geister habe ich doch gemacht ich verarschen bedingungen zwei kämpfer also nur ich und der gegner ne? zwei kämpfer mindestens zwei versuche übrig ohne handicaps oder geister habe ich doch gemacht man also doch mit items oh, keine ahnung wieder als sein und sein ultras wahrscheinlich hätte ich wohl können na gut haben wir ein bisschen zeit verschwendet verzollt dann sagen ich bin bad hier und wir sehen uns in der ja nächsten folge wieder im abenteuer muss dankeschön fürs zuschauen und ciao ciao